Mein Opa kam zuerst, dann meine Eltern und dann daraufhin ich, also die dritte Generation. Mhm. Äh, ja, als Gastarbeiter sind sie gekommen, ähm, weil sie hier Arbeit finden wollten, also meine Oma und mein Opa. Daraufhin sind sie hier nach Deutschland gekommen, haben hier einen Laden eröffnet und haben das dann sozusagen geleitet. Das war ein Lebensmittel- und äh, äh, Dönerladen. Also äh, spezifisch setzen wir uns jetzt nicht dran und reden intensiv darüber, aber ähm, man hört hier und da manchmal und ähm, aus Erfahrungen wie Flashbacks von meinem Vater, dann erzählt er manchmal ein paar Geschichten, aber so dran gesetzt noch nicht. Auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, weil du lernst einfach die Kultur anderer Menschen. Du lernst einfach was anderes dazu, ein neues Wissen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und Wissen ist Macht, wie man weiß und ja, das ist auf jeden Fall was Gutes, auch Multikulti-Freunde hat man da und das ist auf jeden Fall was Positives.